Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die P. und ich will euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir hier durch um noch ein bisschen rumgewandert durch die Kristallhöhlen und so. Ich habe immer noch nicht die vier Prozent gefunden, die mir fehlen. Und ja, ähm, okay ja. Ähm, ich habe aber hier was gefunden und zwar beim imperialen Graben, da wo die ganzen ruinen waren, ist da oben und ja hier links warum konnte ich da nicht springen hier ja, links ist noch was da komme ich wahrscheinlich auf die andere seite von dieser tür also los gehen wir mal dahin ne? äh, ich hoffe diese restlichen vier prozent werde ich irgendwie noch finden keine ahnung no, jetzt noch der truhe okay dann machen wir auf neues lichtschwert Material okay, ich konnte mal nicht weit übrigens nicht mehr umändern merke ich gerade. Wow Gott, da jetzt mehr Reflex als Können. Und ja, wenn man nicht weit noch mal umändern, gucken, die anderen fahren mal ganz kurz angucken, aber geht nicht mehr. Hi. und ich hoffe wirklich, da waren jetzt Prozent in diesem Gebiet. wo ist das wahrscheinlich gar nicht mehr zurück ne von wo bin ich gekommen das problem hat schon öfter irgendwie kamera dreht sich dann irgendwie nicht zurück und ja deswegen gehe ich über da lang 100 prozent ja gut erzählt Aber ja, wir finden die vier prozent noch auf dem rückweg Wenn mal rausgehen und sonst wüsste ich jetzt nicht ich habe jetzt hier noch alles auf den kopf gedreht und ja wir gehen jetzt einfach wo ist überhaupt hin da bin ich auch noch mal zurückgegangen ich hoffe das ist irgendwo hier so also dann. Und da habe ich nämlich noch nicht nach Gut. Boah, wieso kämpfe ich immer nur in ein? Kämpfe ich überhaupt gegen euch? Tschüss, Aua! Okay, An folgen wir zum Glück nicht gut. So, das sind Maschinengewehrdinge. Gott! Boah, ist er weggeflogen. Da ja, gehen jetzt einfach mal hier weiter. Ich hoffe, er ja, ist richtig schnell <lacht> Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Alter, alter. Oh, komm schon ich habe doch nach oben gedrückt. Oh, ist schon wieder so ein guter Anfang hier. mal bin ich keins jetzt mal fragt, da habe ich gegen genauso viele Gegner gekämpft, sogar mehr glaube ich. Oh, ich. Ich wollte mich heilen, aber das ging wieder nicht rechtzeitig. Na okay. gut, sind da ja nicht so lang, glaube ich. Also ich das Spiel gestartet habe jedenfalls nicht. Also komm. Keine Ahnung. ich wollte wieder mein lichtschwert auf grün machen weil ich weiß ja nicht die eine ollie auftaucht wieder wieso treffe ich wenn die eine Olli auftaucht dann will ich wenigstens nur mit richtigen nicht fabio aufkreuzen ich mit leder Wohl well, Lila ist eine edle Farbe in Star Wars. Jedenfalls in Lichtschwertern. Ich, so Gefühl, ich kenne eigentlich nur ein Jedi, der irgendwie. Lila. Hat der bläst Wind aus. Äh, ich meine Meister Window. hat Er bewegt sich? Aua! ich brauche ich warum ich brauche ein schuss so so normal ja ich wollte schon sagen wo ist der typ der mir meine dings abgenommen hat okay ich krieg dadurch auf meine dings wieder Oh gott man noch mal sein so Lichtschwert werfen Ich gar nicht, aber okay. Ich habe auch zwei Dinger, na. Ne? Na, oh, ich dachte ich war schneller, ja. Okay. Ich schon sagen, lass mich erstmal. Hallo. Wow. Boah, diese zwei... Boah, diese zwei Klingentypen. ne? Ich komme mit denen nicht klar. Warum sind die so schwer zu bekämpfen? soll sind die Druiden? Ich habe mich losgegangen. Ja, diese zwei Klingentypen, die sind irgendwie am schwersten. Naja. nur auch. So. Oh team Teamwork. Makes the dream work. Oh. In die Fresse. So, wer hat hier gerade auf mich geschossen? Ich habe hab das Gefühl, so ein ähnliches Szenario hat man schon macht irgendwie so eine wand hoch geklettert bin und jemand habe nee, ich mit abgeschossen sie schicken alles was sie haben sicher wir sind versteckt aber der sturm zieht ab die vier prozent nicht gefunden kann man das signal der mentes tannen das klappt nur wenn sie es nicht erwarten ich habe eine andere verstehe ich nicht wie ich hier schon wieder verpasst habe ich habe ja alles wieder umgedreht das ist so von klar jo, ich muss sowieso noch mal nach datum hier, also so also ein ja ich finde noch ein paar sachen part wird es auf jeden fall noch mal geben hier fehlt mir auch irgendwie was zehn ne? prozent habe ich auch schon gesucht habe ich auch nicht gefunden ne? als ich aufgenommen habe also ja sind schon gut versteckt die ganzen sachen hier im spiel Okay ich werde dann wahrscheinlich nur so ein echo finden oder so ne so, das hier alles zählt noch wo oh, ich nehme an ist eine weg wo ich noch nicht zurück konnte das könnten vielleicht die zehn prozent sein ne? Aber egal, da fehlen immer noch vier Prozent in diesem Eingebiet. Okay. Ihre Verschlüsselung ja. ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Wir sind überall Sturmtruppen war unser planet das dürfen sie nicht vergessen ich habe einen fähigkeitspunkt den ich aber nicht ausgeben kann ne? ich brauche immer zwei mindestens immer zwei wird es geben always to da ja, ja. Äh. Hi, na sollte er in dieser Auftritt wollte man Angst machen, oder was wird die ganzen Star Wars kurz. Ich kenne me meisten gar nicht auf Deutsch mehr. Ich kenne meist nur noch auf Englisch irgendwie always to da ja oder high ground ich weiß gar nicht mehr wie er auf deutsch schießt ich habe die oberhand keine ahnung auf der high ground das kann auf deutsch heißt so, da sind doch jetzt zehn Prozent mehr noch fehlen, ne? Komm. du hast doch ja gar nicht richtig versucht kollege so perfekt was also mich extra für vier hier noch mal in den planeten hier reingehen gebrochen und was Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Ja, das ist ja gechillt, Karl. da stehst du mal aufgehört. Gut. Nein, ist die Mantis. Da kommt Besuch. Friest, weil die schließen. Will die Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Na. Ah! Oh, ATSCs. Nö. Warte habe ich gerade gesagt, ich komme mich darum. Nee, nee verdammt, Kerl, bist du eigentlich irre. Ich kämpfe nicht gegen zwei ATSCs, hallo. Aber nicht Boah, ich krieg da Timing nicht hin. Was soll das? Ja, super. Ja, ich kümmere mich um die beiden, ist klar. und letzten Wort von kell Wie soll ich das machen? Hallo. richtig blöden Position, er ja, gerade, merke ich gerade. Hey, ich drück doch mann Ich drück doch rechtzeitig. Hey, ich drück doch in der richtigen ich nicht darunter schmeißen irgendwie ja der ist auch voll die Klippe hallo wisst euch wisst euch das gibt es nicht da du explodierst neben deinen Kollegen maximalen Schaden keine der noch so viel HP, hallo. Ah, oh. oh der, denkst es noch? Schmeißt dich jetzt darunter, so. Äh, doch nicht so viel aus. Ehrlich, irgendwie die logischste Strategie, hier den darunter zu werfen, und das klappt nicht. Einer okay so äh Mentes, wo ist die mentis Wo habe ich genau geparkt? man muss mein schiff so aus ja immer <lacht> noch mal irgendwann anders ein. Ohne euch alle wäre ich nicht hier als ich auf Bracker war träumte ich davon kursamt mit überlebenden vom Rat der jedi zu stürmen da müssen wir hin. setzt der orden alles auf einen spieler gefallenen jedi und einen gescheiterten padawan ein Haufen Versager, das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke euch allen. Wir sind alle Luschen, aber was soll's? Da so. wurde jetzt irgendwie gesagt, als nächstes kommt und hat er Jetzt zwei gesagt, aber müssen wir da jetzt hin. Da habe ich jetzt zwei Dinge. Ich weiß ja gar nicht. Ich werde mal ein Lichtchap wieder grün machen. Okay, nichts dagegen. Habt ihr ja nicht? Warum gibt es nicht die Redien? <lacht> es gab auch wie in Nights of the old Republic muss nur mal sagen, ich meine normales Grün ist zwar immer noch besser, aber trotzdem, ich glaube, ich habe nur ein. Ja, ich habe ein. Okay, so Mö ich aber sagen, wir machen ein Abstecher nach Datum. Ja, jemand mit mir reden? Nein, okay, hm. ich denke, als nächstes. Geh nach Datum erzogen, Berge ein Astrium aus dem Grab von Kuji. Okay, bin ich jetzt darauf schon gekommen? So, aber ich muss noch mal nach Elum einfach nur, weil ich muss noch mal. Ich bin immer noch auf Elum, wenn wir schon mal hier sind und ich sowieso nach Datum hier muss, dann gehen wir nach. Mal nachschauen, wo er noch mindestens die letzte Truhe ist die müsste irgendwo hier sein aber die letzte truhe dann halt da oben da sehe ich schon da ist ja Und ja wenn ich irgendwie aufs screen irgendwie gucken also suchen wo die letzten vier prozent auf der karte sind mich auch Den planeten abgeschlossen habe. Werde ich hier wahrscheinlich schneiden euch wieder einschneiden wenn ich irgendwie gefunden habe, was ich gesucht habe. Mein Gott, hier ist viel besser zu navigieren, wenn er irgendwie... Was sie du? Was hat denn? Oh, das sind diese... Okay. So, wir müssen da hoch. Ganz nach oben, glaube ich, ne? Ja, dann suche ich noch mal weiter. Ja, die letzten Dinger sind. Wo ich keine Ahnung habe, wo ich da was verpasst habe. Ich wirklich überall nachgeguckt hier. So, ich habe aber jetzt ganz oben, ne? Ich glaube, ich mit dem irgendwas kaputt machen, ne? Ja gut, wenn dann irgendwie so ein Stimpack neues So, hi. Nee. Das ist, ich, das letzte poncho dingen sein, ne? Ja, Kleidung hat bei sich. Was hast du gefunden? Ja. Für? Nein? Okay. Noch mir fehlt sogar noch eins. Zwei fehlen mir noch. Kompaniero! Warieres Kompaniero. <lacht> ja, nicht irgendwie so. Vier ja. Prozent, Edith. Kristallhöhen. Vier Prozent. Das Einzige was mir hier fehlt, gibt es jetzt nicht. Und dann schneide ich euch rein, wenn ich irgendwie das letzte dingen untersuchen. Das war den Aufstieg wert. Als ich zum ersten Mal hier war, war ich fast so klein wie du, aber lange nicht so mutig. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich schneide euch wieder rein, wenn ich das letzte Ding gefunden habe. Ne? Alles klar, so, ich glaube, ich habe es gefunden. Da unten ist was und ja, Frage ist jetzt, wie komme ich dahin? Ne? Und ja, da sehe ich doch schon. So müsste der letzte sein. Gut. jüngling hat das beim fest verloren hatte solche angst zu versagen respekt erinnerungen also der da liegt noch nichts so und wir haben ja alles gefunden ausgezeichnet wir können den planeten verlassen und können zurück nach datum ja okay ja ich tu noch mal Double checken hier ne sieht aus als hätten wir alles ne gut dann sehe ich euch zurück auf der Mantis wieder ne also bis gleich und wir sind wieder zurück auf der Mantis ja und jetzt geht's ab nach Dartmir ja, guck mal die beiden stehen ja schon so boah wann geht's denn endlich mal weiter ne und gut so ähm, wir haben alle Planeten eigentlich abgeschlossen ne bis auf Datum, hier. zwei Dinger, ich glaube, das sind die zwei letzten Poncho-Klamotten. Ne? Also, ja, auf Nacht, Datum, ja unseren allerliebsten Lieblingsplaneten. Ich muss mich ihm und Ach, die sind ein Typen. Vielleicht werde ich nie bereit sein. Wir haben doch gerade noch so über das Aufgeben und so geredet. Ne? Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Findet ja immer noch gut hier das Kerl irgendwie voll die verzweifelte Phase gerade hatte, mit den Rückblicken seines Meistern. Die kommt dann und drückt uns ihre Hintergrundgeschichte ab auf die Nase. So, du, du denkst du hast es schwer? Ich hatte es noch viel schwerer. Ich hasse jetzt mit Leuten machen. Setz dich. Ich weiß jetzt mit immer so Leute irgendwie. habe so einen langen Arbeitsweg. Ja, boah, ich muss noch weiter, ich muss so weit. Ey. Ich habe jetzt nicht so lange langen Arbeitsweg. Wenn ich mal so sage, ja, ich habe nur so 15 Minuten Arbeitsweg, so boah, ich muss ja bis dahin fahren. Da muss da noch mal umsteigen und so. Boah. Ich fühle mich dann immer dann so, muss ich mich dafür jetzt entschuldigen oder so, dass ich jetzt nicht so einen langen Arbeitsweg habe oder so? Alles wird gut, alles wird gut. So kotzt mich irgendwie voran So, niemand wir mit mir reden. alles klar. Alles noch mehr Tote schon irgendwie alle der Gespräche der hinter mir gebracht abflachsen. oder was? Äh, alles davon, alles davon sagt das nicht. Vielleicht <lacht> findet uns auch die Haxion Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion Brot? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Helfer gebrauchen. Was? Mit was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Hm. gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, oh, ja. damit wir schnell von hier wegkommen. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Ja. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so? Ah, ich höre ich mal bereit. Ja, ganz in Ordnung. Schaff du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Warum bin ich jetzt einmal so gechillt, auf hey, Danke, Mann, Kollege krass Gurke. <lacht> oh, guck mal, wer da schon mal, diese ganzen Zombies, die sind jetzt immer noch hier, ne, und hey. Ja, ich wusste doch, irgendwann kann man ja bestimmt hochklettern, ha. Also, ja, das habe ich jetzt nicht so gedacht, aber, ja. Ach ja, hier fehlt mir ja auch noch eine ganze Menge, alter. Fällt gerade erst wieder auf, wie groß dieses Kackgebiet ist. So, Opfersumpf haben wir. Was fehlt mir hier eigentlich noch alles? Irgendwas fehlt mir noch. Ich glaube, ich war schon überall fertig, ne? Ich musste nur noch nach oben dieses Gebiet abklappern, oder? Wie gesagt, ich. Wie gesagt, ja. So, da haben wir alles. Ja, das sieht gut aus. Da eingeschützte Siedlung. Da ist irgendwie was. Wie komme ich noch mal dahin? da Das ist ein Aufzug, wenn ich nicht benutzen kann. Warum nicht? Äh, wo ist noch mal? hat man das gebiet kenne ich noch da geht zum tempel ich glaube ich will erst mal da lang ne? Gut, da den weg weiß ich halbwegs nur auswendig nie gedacht dass ich das mal sage in verbindung mit diesem spiel aber ja Wenn schon keine wahl hast hier die ganze zeit durch zu rennen. Hi, rennen ist durch alter die oh stärker geworden da jetzt kommen eigentlich wäre gerufen noch so ein bisschen erfahrungspunkte um mir die letzten fähigkeiten und so zu holen oh gott die waren vorher nicht hier Bin ich gut hat die schaden bekommen manchmal sterben die manchmal nicht wollen jetzt die ganzen bin ich ehrlich gesagt gut diese typen sind irgendwie angenehmer als ganzen brüder ja rumlaufen normalerweise so drei fähigkeiten noch wenn ich mal wüsste wie noch mal geht so ne kann ich ja nicht lernen muss ich jetzt hier lernen oder was Ah, ich habe das gar nicht Ach so ich wollte schon sagen ich habe mich letztens gewundert wie mache ich noch mal lichtschwert wurf ein ne? ja, wir dafür nehme ich an vor allem ich habe glaube ich diese kombination auch gerückt habe mich gewundert warum klappt das nicht wow so äh jetzt hier so Musik Hey, ich wollte schon sagen, ich das jetzt vor mir vor meinen Augen zu oder was? So, ähm, muss ich mal kurz überlegen. Warum kann ich diesen Aufzug nicht benutzen? Habe ich da vergessen, da unten den irgendwie zu aktivieren oder was? Wer ist halt jetzt, ey. Ach, komm schon, ich komme da locker runter. Habe ich irgendwie einmal vergessen, ja so der Ding sagt? Die werden ich muss ja noch mal diese rutsche glaube fahren den ganzen Weg noch mal herumlaufen. Okay. Was machen wir das mal ganz kurz? Dann gucken wir mal. Nur letzte dingen ist was passiert. Jetzt irgendwas steht ein dickes Ding. Ja, ich schon mal gut hat, hier diese drei Typen nicht wieder sind. Ey na gut, dann gehen wir mal hier runter, wenn ich darf, danke. Und dann... Rupa. man theoretisch nicht hier schon eher hingehen können? Nee, ne? Ich glaube, ich muss ja erst über diese einen Dingen springen, ne? Keine Ahnung. So, warte mal, dieser Auftrag, der müsste ja hier schon relativ nah sein, oder? Also eigentlich nicht, aber dauert nicht lange bis hier hoch, glaube ich. Warte mal, hier war nur eine Abkürzung, genau. Aber ist dich ja, springen dabei nach runter. Schneller ja, als gedacht, so und da war irgendwas, wo ich noch nicht hin kann, konnte da. Problem ist, ich kann nur so oder so fahren. Super, das heißt, ich möchte am besten hier am Ende noch mal hochgehen. Oh das waren die. Okay, okay, habe ich jetzt hier alles dann? Gucken wir gucken uns jetzt noch mal hier um. Ich meine, wir haben jetzt ja alles, ne? Ich will das Gebiet hier. Hallo? So, da haben wir, da haben wir. So, da haben wir. da haben wir da haben wir da haben wir da haben wir okay dann können wir ja eigentlich schon weiter ne? da haben wir das jetzt eigentlich nur noch da oben ne? 55 prozent ein geheimnis zwei Thron ja kommt hin alles klar gut dann haben wir ja alles das heißt, wir müssen jetzt nur noch unser Abenteuer hier auf Datum hier fortsetzen. Hoffe ich, ich würde sagen, wir gehen dann noch mal zum Tempel ein. Ne? Da kann man speichern. Da hinten steht so ein Druide. Ich habe so ein Ding auch, nicht nicht so ein Ding, aber zwei Kopfgeldjäger noch auf dem Weg erledigt. Weg nach Elum irgendwie. Da konnte ich... das Protokoll. Euch. Au. Gott. au oh, das war ja wieder so wieder so klar, ne? Gott. Gott. was? Gott. Gott. Gott. ey, muss doch jetzt sein. Ich mich eigentlich gar nicht, würde eigentlich gar nicht gegen die kämpfen. Da bringt doch sowieso nichts. Nur laufe ich immer auf ewig respawn, ne? Ja, ja gut. Oh, wo lande ich jetzt wieder? Ich bin jetzt irgendwo da unten wieder. aber ne? bin ich da oben. Ich glaube, ich bin da oben wieder. Ne, wo dieser Tür, ja, ganz dank. So, wir sind noch nicht respawnt. Hi. So. Okay. Ach, da ist nicht wieder... Wir sind jetzt nicht wieder da. Okay. Ja, dann habt ihr mir eigentlich voll sonst auf die Nerven gegangen, ey? Kollegen. So, ich würde aber sagen, wir gehen dann erstmal hier in weil das so aussieht, als müssten wir da ein. Dann gehen wir mal dieses ein Gebiet, wo ich hier letztens... Feig bin. Noch absuchen. Mal ja, hier ist so ein Boss, den habe ich erledigt. Eim ist in dem anderen Macht Essenz, ne? weil ich letztens erst schon Dinges hatte. Lebensessenz kann man da hochklettern. Das sieht jetzt so: Ja, ich Probleme, weil ich irgendwie keine Heiltränk mehr oder so hatte. Ne? So. ich komme das gibt's jetzt nicht da die auch einfach nicht weiter schießen nee. das gibt's nicht na oh. Du, komm her. Jetzt du. Ja. ja. Dann habe ich mir noch in Erinnerung behalten. Oh Gott, ja, hier bin ich frei, genau. geht weg. Hilfe. Ah. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. wieso hat das nicht schaden gemacht jetzt den gegen die das da nein nein nein nein nein nein Boah, warum sind die jetzt so schwer ah. also komm her ja oder so hey. Gut, Ah, das ding genau ist klar hey, BD. Mal natürlich hast du was gefunden haus was okay Ah, 55 prozent da geht es aber noch weiter Ich finde ja auch alles auch annehmen Genau, danke. schlimmer als das kann das jetzt nicht sein, wo doch immer jetzt er kommt. Ich will mir irgendwie nicht vorstellen. Hi. irgendwie, weiß ich nicht, Corriban. 1.0 irgendwie so warte mal hier keine ahnung gesetzloser Und dann habe ich jetzt das hier immer das ich bin aber kein gesetzloser ich bin ich bin ein mächter okay da muss ja noch ein geheimnis also okay, aus letzte geheimnis hier finden wir auch noch ich mal das letzte geheimnis ne? ja, ich habe mich mal gott ich sehe doch schon dass aus diesen dingern kommen gleich typen raus oder oder auch nicht So. Ähm. Äh, okay. Und nun? Also. Boah. War eine schöne Aussicht. Dazu sagt sie jetzt ja nichts, mehr Oh ja. Oh, schön. Genau das will ich jetzt haben. Alles im sind voll. Jetzt mehr Ist das wirklich so gut, weil man nicht mehr haben will? Hallo? Sanitätsruide und Sammler. Okay, alles sehr erkundet. So, ich hoffe, es passiert jetzt nichts, wenn ich irgendwie den Tempel betrete. Ne, ich hoffe, ich kann da noch kurz speichern und weiß nicht. 94 Prozent. Aber ich habe hier alles schon erkundet. 94. Wollt sagt mir nicht, ich habe hier wieder irgendwas verpasst, ne? Ich habe alles, ne? Ich habe ja alles. Das ist, irgendwo muss noch ein Gebiet gleich kommen, glaube ich. Ich habe alles, ne? Gut. Dann gehe ich mal da runter. Hoffe, dass jetzt nicht irgendwas passiert. Ich versuche den Tempel zu betreten. Und dann hätte ich noch kurz speichern kann Safe. Gut, dann würde ich sagen hier benden man den part so, jetzt habe ich wortwörtlich alles beschreiben ähm. jetzt will mir nur noch sachen die vor mir liegen und ich habe alles irgendwie merke ich gerade hallo Kommt jetzt schon Final Boss oder so. Weiß ich nicht. Könnte jetzt sein, ne? Ich habe keinen Ort mehr zum Erkunden. Okay, 4 von 6. Okay, da kommt noch was. Gut, alles klar. Dann ich aber sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst auch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Möge gemacht Macht mit euch sein. Und so.